voran, die Grenze brennt, Deutschland ist in Not. Freikorps voran, die Grenze brennt, es gibt nur ein Gebot. Die Helme auf und fest gezogen. es geht um Volk und Land. Freikorps voran, die Grenze brennt, in das Gewehr zur Hand. Die Grenze brennt in München Frei kurz voran, die Grenze brennt, der Kampf war schwer wie In Schlesien wollten sie mit Macht von deutschem Land ein Stück. Freikurz voran, die Grenze brennt, wir schlugen sie zu. Die Grenze brennt im Baltikum am Rhein. Freikorps voran, die Grenze brennt, der Siegel unser sein. Wir kämpfen nicht für Bonzen, Wut und Ehemann. Die Grenze brennt, als Folge von der Seine. Freikorps waren, die Grenze brennt, auf dem liegt ein Wir ziehen in einen Krieg hinein, den wir niemals gewollt. Freikorps voran, die Grenze brennt, als Söldnerhof. Wir kämpfen unter Russenfahnen, wir sind die deutsche Region. Wir kämpfen unter Russenfahnen, wir sind die deutsche Legion, Wir haben hinter uns gelassen, was anderen nötig. Stolz und eigenem Mut. Wir können lieben und auch hassen, aus einem Stolz und einem Mut. Das Vaterland hat uns verstoßen und am vertat es uns in Acht. Wir sind getrennt von seinen Rosen und sie den Unbekannten schafft. Wir sind getrennt von seinen Losen und sie mit unbekanntes Land. Doch früher schließen nicht die Reihen und hat die Heimat uns verbannt. Wir bald die Koma sind die Freien, wenn Deutschland fand, wir halten stand. Wir bald die Koma sind die Freien, wenn Deutschland fand. Der Stadt. Wir sind die einzelnen Soldaten und sind für Deutschland Hand und Gehre.